Oh, sieht doch besser. You know how I've been practicing the piano and stuff? <lacht> oh, oh, oh, oh. Ich hab, <lacht> hab den Witz schon gemacht. <lacht> ja, aber jetzt hab ich ihn gemacht. Ja. Ja, selbstgemachte schmeckt immer besser, Monika. Jesus. Das war jetzt gerade ein bisschen gruselig. Ah, ernst? It is time. Once Natsuki is awake, we're gonna make our first batch. Okay, Natsuki ist wach. Das heißt, du schickst sie jetzt zu einem der acht Öfen. Und dann kannst du da Make Edibles machen und dann kannst du Brownies herstellen. Und die können wir dann verticken. Du, du... Warte mal, Roman. Die erste Ladung müssen wir serven. Also, serve Edibles. Weil dann essen alle die und werden high. Da geht ja gerade alles schief. Sie macht... Pasta? Oh. Äh. Äh, was möchtest du gerne? half Potatoes, Wheat Putt, Pizza? Also, nein. Oder wie? Wie kann man das machen? Du warte mal, ich klick sie jetzt an. Ich, ich. Zwei Charaktere geht. Also du gehst auf den Ofen, dann hast du da den Punkt Make Cannabis Edibles. Ja. Dann kannst du Surf Edibles machen und dann scrollst du runter zu den. Und dann scrollst du hoch zu den Wheat-Brownies und dann macht sie Wheat-Brownies. Also, jetzt. And not the went and made the brownies only to them be eaten by her wife. And the others, maybe. Probably. Okay, jetzt ergibt es ein paar Eier, bisschen Mehl, bisschen Zucker, ein no. bisschen Kakao. Und dann die spezielle Zutat. Ja. Yeah. Und ich rede nicht von Liebe. <lacht> ich meine... Sondern auch. Weed, Harry. Weed. <lacht> das ist irgendwie unsere Drogenfolge heute. Mhm. Mm ich weiß ja deswegen jetzt auch, wie ich den... Das auf dem Machi kanal Lens. Nee, ich, eher auf dem Marie. Obwohl ich könnte das wirklich... Hm, soll ich das halt machen? Ich weiß nicht. Ich wir haben heute sehr viel gelernt. <lacht> The educational episode, in, die, die. Die Triple DC. Triple DC klingt irgendwie cool. Ja. Weißt du, was ich irgendwie traurig finde? Aha. Hm? Das Esszimmer wurde nie benutzt. Ja. Bis auf heute, nachdem Yuri reingeschissen hat. <lacht> Das Esszimmer wurde noch nie benutzt. Kaum scheißt Juri da rein... Warte, was macht Ute da? Oh, okay. Um, kaum scheißt Juri ins Esszimmer, wird das Esszimmer benutzt. Außerdem wühlt Ute gerade im Kot ihrer Mutter rum. <lacht> Mutter-Tochter-Bonding? <lacht> That's the weirdest mother-daughter-bonding ever. She's gonna get, take the poo of her mom with her. Ja. Hat sie ihre Mutter immer bei sich. Was schaut sich sein Job? Natsuki Gemetzel im Mundlicht 3. Das hört sich nach einem interessanten Horrorfilm an. Oder klassischen. Gemetzel. Na, ich finde, Gemetzel im Mundlicht wurde nach Teil 2 ziemlich schal. Das ist nur so viel Gemetzel, dass du wirklich im Mundlicht machen kannst. Hm. Gemetzel im Mondlicht bleibt der Klassiker. Ja. Oh mein Gott, da ist wirklich really Mafton. <lacht> es ist aber pink und ich poppe. <lacht> es ist. <lacht> der andere. Es ist der Pink Guy. Aus FNAF 2. Es ist. Äh, <lacht> äh, es <lacht> ist. Es ist... Mike... Oh, Michael Afton. Es ist Mike Befton. <lacht> es ist Mike Beftop! Der <lacht> Pink Guy! war wie, wie viele Charaktere gibt es eigentlich im FNAF-Universum? Neben Allein Michael Hefton. Ultimate also Custom Knight hat schon, ich glaube, 50 Leute. Neben den N-Metronics, meine ich. Also so richtig so. menschen Charaktere. Gibt, es gibt die Afton-Familie. Ja. Dann und gibt es die, die Emily-Familie. Ja, und die Emily-Familie. Die Emily-Familie waren vier Leute. Die Afton-Familie waren... Fünf Leute? Warte mal. Haben die eine Mutter? William... <lacht> Die Mutter. William, die Mutter und die drei Kinder. Ja, ja, fünf. Ja, fünf. Dame und Henry. wie der auf Neff kommt, da war ein Typ in einem Hasenkostüm, der Leute umgebracht hat. Ja. Yep. Und ich mag immer noch die Theorie, die jetzt Madpad so Security Breach gemacht hat. Weil ah. die so wholesome ist. Ich will, dass sie stimmt. Ja, ich auch. Reisen, der Byte of 87 ist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr relevant. Es ist jetzt nur noch ein Meme. Mit diesem Byte of 87, ich muss da immer an Markiplier denken auf dem einen Clip. Ist das der Byte of 87? <lacht> okay, ich glaube, ich soll wirklich aus dem heutigen Stümpen halt machen, Extra dort. Standbild und <lacht> Einfach so, was so von unten wird einfach von Freddy, oder Fred eigentlich, einfach gebissen und dann Markiplier, ist das der iPad auf Du musst einfach die, die GIF von dem weinenden Markiplier aus dem Stream die ganze Zeit im Highlight-Video oben in die Ecke einbieten. <lacht> <lacht> Und so so so auf deiner Endcard dann abspielen, was ich gerade gesagt habe, damit die Leute dann wissen, warum eigentlich die ganze Zeit da oben Market Player war. <lacht> ja. Roman schien sehr interessiert, als Monika ihre politischen Ansichten vertrat. Weißt du, was ich lustig finde? Ja. Monikas gesamte politische Karriere basiert einfach nur darauf, dass sie alle in ihrem Haus beeinflusst. Ja. Ich hab langsam das Gefühl... Wait a minute. Ja? It's time for another episode of V-Theory. The show that's definitely not stolen from... Game Theory and totally original. Doki Doki Drug Club is ja? ne Sekte. Think about it. Monica tut ihre politischen Ansichten nur in dieser Gruppe teilen. Hm? Natsuki macht ständig Weed-Essen, um die Leute hier im Haus bei Laune zu halten. Und Yuri hat Big Mummy Milkers. Ich weiß noch nicht, wo Sayori in das Ganze mit reinkommt, aber ich glaube, die ist das beeinflusst is okay, Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie sich das Gesicht auf dem Laufband abgeschabt hat. Ähm, Danke, Sushi, für Ich Salsa. bin mir ziemlich sicher, dass Sayori das arme Opfer ist, das nichts dabei mitbekommt. Und wo, du fragst dich jetzt sicherlich, aber was ist mit Sim-Roman Sim in der ganzen Sache? Ja. Sein Klavierspiel ist gar kein Klavierspiel. Das sind so subtile so, so Töne, die sich in das Hirn der Leute hier im Haus reinbohren, damit sie weiter auf Monika hören. Ha. Das macht doch irgendwie Aber so. hey, das ist nur eine Theorie. Ne Juri schleift sich das Fressbrett zum dritten Mal am Laufband <lacht> auf, Theorie. Thanks for listening. Thanks for listening. <lacht>